Okay, herzlich willkommen zu GTA Online mit dem Lukas inzwischen. Ich hab davor ja jetzt Integron Show, wo ich erlaut gespielt hab. Und jetzt haben wir eben zusammen auf unserem Server und das hat ja damit so eine lang dauert, ne? Wir haben ja, ja, haben was -hmm. geschafft. Genau, wir haben uns gleich gefunden. Genau, da ist an der so zu dir. Das das genau, wahrscheinlich schon am Highway zu mir. Ja, da kommen wir schon. Ich laufe okay. auf die andere Straßenseite, damit du nicht die, die, die verkehrte Seite erwischt. Wow, du fährst eine richtig schnieke Karre. Ich sehe gerade, ich hab noch hin und wieder so ein paar Pixel drin halt irgendwie. Um jetzt mal schauen, ob wir die irgendwann mal außer aber momentan. Pixel. Ja, super. <lacht> Wunderbar. So, dann fahren wir mal irgendwo hin. Wo man wir hin? Die der Marker sitzen? <lacht> Na, einfach in die Wildnis, glaube ich. Einfach in die Wildnis? Jo. Oh, fuck. Ich hab mein Skype nicht ausgeschüttet. Egal. Dol, bei mir hat es gerade voll geleckt. Ich hoffe einfach mal. Nee, was ich nicht aufpasst. Ich hoffe einfach mal, dass mich keiner mehr anschreibt. Ach, da fehlt nix. Also wegen dem hätte ich nicht verrenzt. Ja ganz ehrlich, ich war da voll ohne Duscht. <lacht> ja, Dusche. Ja, Waffen? Du Waffen? Ja. Ach so. Oh. Oder hast... ich hab schon ein paar Waffen, ich weiß nicht. Ja, ich hab halt gerade eine ne, ich hab da nicht überhaupt nichts gemacht quasi außer das Tutorial. Ja, dann kaufst du dir jetzt Waffen. Ja, dann kaufen wir uns mehr Waffen. Muss ja. ich eigentlich mit Bargeld sein oder kann er das vom, vom Dings das, oben? Das, das kannst du vom Bankkonto machen. Gut. Das geht, geht über Kreditkarte. Okay. Dann lass mal sehen deinen Guns hier. Okay, eine Pistole habe ich schon. Schallgedämpft wäre natürlich geil noch. <lacht> Traininggas ist alles: Haftbombe, Kanister. Kann ich doch noch. Gefechtspistole, AP, Schlagstock. Braucht man einen Schlagstock? Mit Messer oder sowas? Messer ist besser. Oh, fremd. Ist egal. Äh, ich kann mir aber von Waffenmäßigen überhaupt nichts kaufen, die hat nur gesperrze. Ah nein da haben wir. Genau, das da, ist da drüben sind die freien. Spezialkarabine, was ist denn da? Schaden, Feuerrate, Genauigkeit. Mhm. Ich zeig mal der, okay. der Zuschauerschaft mein Charakter. Ähm, kimmst du auch, oder wer? Ja. Okay, ja. magst mo du dem Walter ja. schnell noch Dings senden, eine Anfrage quasi, damit der einer kommen kann ja. zu uns? Okay, der Walter kommt auch noch, okay, dann. Aber der kommt nicht in ne den hört man vielleicht hin und wieder mal in den <lacht> ja. Hintergrund, also. Ja, dann öffne wir äh, die Pistole. Geil, ich mal gleich. Die cool den aus. aber nicht auf Social Club als Freund. Okay, ich, ich schau gleich, gell? Ich kaufe mir gerade noch irgendeine Waffe oder sowas. Verliert okay. man die eigentlich, wenn man stirbt? Ähm, ich glaube nicht. Außer du hast das ausgerüstet. Also, wenn es gerade damit schießt, dann verlierst du Munition oder halt die ganze Waffe. Okay, ich schaue gerade bei Präzisionsgewehr, aber die hat halt keine Feuerrate, ne? Schrofflinte, ich glaube, ich kaufe mir Karabiner. Äh, wie heißt denn der, der Walter? Äh, WalterCDI-7 glaube ich. Ah, nur CD. die CDI. Nur CDI. Okay, wow, Freundschaftsanfrage gesendet. Na, na, na, na. Ja, ähm, dieses Gewehr hat Handling. Okay. Ich glaube die kauf jetzt einfach die, fertig. Ja, gekauft, Spezialkarabiner, fertig, ja dann. Mm. Muss man da... Muss man da Moni dazu kaufen, oder? Um, Ach, ja, das, man das man solltest du. Das kann man aufleveln? Ja. Voll cool. oh, leck. Infernrohr, alles gibt's auch für Ja, ja, gibt's alles. alles Schalldämpfer gibt's natürlich Abzüge. Ja, nice, ey. Was haben wir da? Griff. Griff macht Genauigkeit. Mhm. Schwarzer Farbton ist schon drauf. Armee? Ah, nee, schwarz. Ich mag ja schwarz haben. Griff. 1300. Ah, ich gebe mir nicht feier aus. Also also 60 Schuss werden wir mal weg müssen. lassen? Ja, mindestens. Die verbraucht man ganz schnell. Sollen man da einfach klick-klick-klick-klick machen, bis man voll ist, oder was? Ja, bis du kein Geld mehr hast. Ja. 120... Ja, halt so... Voll. Okay, jetzt habe ich voll im Magazin. Das reicht. Standardmagazin, magazin Großhaus magazin da gibt es gleich so Favors. Die Fernrohr. Ich glaube, Griff kaufen wir noch auf. Oder ja, sollte man irgendwas anderes kaufen? Ich glaube, das klappt. Präzisionsgewehr, eine Pistole, Leuchtpistole. Ah, das, brauch... ah, das Leuchtpistole brauchst du nicht. Ah, okay. Billigknarre. Das, ist, das gefällt mir, also da sind so Sachen drin, was du denkst, oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Und bei dem ähm. wenn du mit dem Handy ins Internet gehst und sowas, der zeigt an, Mittelfinger stockt einen Zeigefinger. Ja. Lacht, genau. Das Sachen, also, das voll, also, ja, das ist der GTA-Humor. Genau. Äh, der Hammer ist eine Nahkampfwaffe, da kann man da bei Schlung damit oder wie? Da gibt's einen Hammer. Das wird ein Man eine Nahkampfwaffe sein, ja. Ich mach da mal ein Foto von Die euch. Die Lösung, wenn alle Stücke... <lacht> oh Mann, du willst ja Scheiß. Ja, du liebst Piraten, Lukas, eine passende Mordwaffe, hol dir diesen Dolch mit Teil Teil des. kein ja, du, Da kannst dir am, Du kannst dir ein Messer holen. Das ist genauso nee, gut. dir raketen werfen. Was ist denn, was ich ich ja. Ja, das du musst doch kaufen, kann ja Und Ja, und wenn du auflevelst, dann kannst du dir immer mehr kaufen. Ja, ich sehe schon, du Kim schon Einiges ja, ja. du, aber wenn du die Riesen, die den die Minigang. Ja, die Minigang. Ja. Mini M Min ja. <lacht> brutal gell Ja, da gibt's Geschäfte alles Müllige. Mögliche. Scharfschützengewehr. Brutal, richtig geil. Ja. ja, echt. Aber okay. ein Scharfschützengewehr braucht man jetzt eigentlich nicht so. Du kannst ja genauso einen Karabiner mit äh, Scope kaufen. Ja. Sollte man nur, nur noch eins aufbekäufe? Na. Ein mhm. Ich weiß nicht, wie stark das ist, aber wenn es zu stark ist, dann stört das meistens eigentlich, beim, wenn, du, wenn ja, du auf nähere stimmt. Ziele zielen möchtest. Und meistens schießt man ja auf nähere Ziele, ne? Genau. Schwere Pistole, ja, das reicht jetzt im Fertig. Ja, ja, nicht mhm. zu crazy werden. Ja, kann man den eigentlich ja, ausrauben? Ähm, nein, kann Warte wir mal nicht. ganz kurz. Ah, uh -huh. geht nicht. Der. Aber wir, wir können ja einen anderen Laden ausrauben. Äh, Geht. Jetzt, chill erst erstmal ganz kurz, kann man da echt waffe ziehen, ohne dass gleich jeder auf und schießt Wer ist da in dem Auto? Lol. Okay, nice, okay. Steig ein. Das ist deins, ne? Mhm, ist nice ich gehabt, genau. Gell? Ich steige in mein eigenes Auto wieder ein Eiger. Okay, es hat nicht mir gekehrt, aber trotzdem. Und äh, äh, Mit dem bin ich gerade kilometerweit gefahren, gell? Und dann steige ich wieder ein Eiger und mittendrin sitzt der andere mit drin. Und so, <lacht> ja, genau, was soll das eigentlich? Aber ich glaube, das ist dein da Mechaniker oder irgendwie sowas, der dein Auto immer bringt, wenn du das brauchst. Nein, das war nicht mein eigentlich, Ich bin einfach aufs Straße gegangen, auf irgendeine Parade und dann. Also irgendwas. Äh, Achtung, da vorne, die weißen Punkte, das sind äh, andere Mitspieler und die sind meistens ja, genau. feindlich gelernt. Die, die, die Schießenschaft. Also, ja, richtig. Hey, ich habe jetzt nicht mehr geschaut, kann man da äh, schusssichere Westen auch noch kaufen? Äh, mit dem Level nur, nur nicht. Also es geht okay. noch nicht. Also dem. es, es haben da eine ganze Haufen Polizeikräfte herb man und es, die ganzen Leute laufen weg, das heißt das ist wahrscheinlich vor die Schießerei geworden. Genau und da möchte ich eigentlich nicht beitreten. Ja. Das Level 4er. <lacht> nee, nicht, nicht ganz nein, Internet. Kann ich wollte Walter, wie kann ich denn den einladen? Um, du musst Post 1 auf deinem tastatur drücken und dann kommt das Social Club uh, Overlay. Hä, hey, das ist für ein Saublade. Wieso? Da habe ich meine Aufnahme drauf. damit mein po Position 1. Ja. Oh, wir, wir werden beschossen. Achtung. Acht. Ja, wenn es geht. Scheinbar geht es nicht. Hm? Doch, Scheinbar geht's geht es nicht. Das ja, das ist immer so. Ja, glaub, oh, da vorne kommt noch mehr einer. Ach, Scheiße. Schau dir den an, der hat einen Edder. Das ist das beste Auto. werden mal übrigens auch schon Ja, egal. Oida! Jetzt, jetzt baut man da genau eine! Und jetzt packen wir fest! Das, jetzt kannst du vergessen! Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier! Ich hab noch erschossen den Orner. Ich bin hier! Das ist nicht gut! Aber eine ich noch, noch wieder erschossen! Super, jetzt werden wir die Polizei gleich erschießen! Jetzt kommt sofort dein Erzfeind, wo ist denn? Oh! Mein Engel! Ah ja, genau. Das, das erste Mal, wenn du stirbst, da kommt gleich äh, so ein komischer Engel oder sowas. Das ist ja Wahnsinn. Ach fuck. Ich bin gleich tot. Das äh, wo bist du jetzt? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Da hat der lang. Na. No. Nee. So, stürzt mich in den Tod. Oder auch nicht. <lacht> ja, super. <lacht> Toll. Oh, aktivieren in Passiv, muss entweder ein paar menü über sein, zu hören dass sich andere Spieler angreifen können, und so dann ebenfalls mhm. mhm. so nicht mehr angreifen Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man mir ein Passiv-Ding Passiv-Modus? Ja, also, ja, aber wegen schießen möchte man ja, wir, oder? Ja, schon, aber dann kann man ja wieder außerdem aber gerade jetzt am Anfang... Ja, der kostet da äh was. Und, Ach so. <lacht> okay, na, das ja Dann sterben wir Ja, genau. <lacht> ähm... Bist du gut laut? Ich möchte gerade sterben irgendwie, wenn man mal Auto. Ja, mal schauen, weil ich seh dir gerade auf der Karte nicht. Ja, ich bin wahrscheinlich außerhalb deiner Minimap. Achso. Warte, wie kann ja, man die nochmal aufrufen? Ich hab voll den geilen Handy gefunden. Wie ja. ist das gerade? Outdoor, ja, da. aha. Geil, Ach, ich weiß, wo du bist. Genau. Ich glaube, ich komme jetzt zu dir. kommst du, oder? Ja, mit meinem reifenlosen Auto. Kannst du mir mit einsteigen, du einen fetten Hummer, hä. Ein Hummer? Ja. Ich Ach, so ja, ich habe meine Sterne so verloren, sehr gut. Pickup, äh, so ein, ja, so ein Hummer. Ah, die kraulen mir jetzt auch ein gutes Auto. Klassische Pistole, Pistole, Hä, was ist da der Unterschied? Ja, die klassische ähm, Pistole hat so Verzierungen. Was? Ähm, geh mal auf dein Handy mit mittlerem Mausrad und dann auf Kontakte. Ja. Und dann suchst, äh, äh, dann suchst nie und Lukas und dann immer Enter. Äh. Ich wollte. Kann man immer nur Ohren schauen Lukas? Immer nur Ohren, äh, aktivieren quasi? Ah, Na, man kann das mit mehreren eigentlich machen. Ich, ich probiere das gucken mit dem Walter. Ähm, mhm. schau kurz her. Da, Also du gehst quasi auf den.. auf den Xenoid zum Beispiel. Mit Enter und dann auf Markierung hinzufügen. Mhm. Ja, das ist mit cga Schau mal, ob es bei mir geht, bei meinem Kontakt. Bei mir geht das nämlich auch nicht irgendwie. Lol, Lukas, geht das bei dir? Kannst du den Walter aktivieren, quasi? Wenn er mir hinzugefügt hat, hat, dann... Sehen wir. Walter, CDI, oder? Genau. doch, der ist ein äh, bisschen der ich Oma. hab' noch nicht in die Kontakte. Ich hab' noch nicht. LOL. Der hat mich nicht hinzugefügt. Äh, du hast den Lukas noch nicht hinzugefügt? Glaube ich. Warte. Ich wurde oh, einfach mal durch gell? Genau, er hat mir noch nicht hinzugefügt. Genau. Du hast noch nicht... Oh Mann, ey! Ein Telefon! Ja, super! Ja, bis das der das, hier hingeht, dann Bauern ein Akku aus. Pass auf! So <lacht> jetzt jetzt. Jetzt Jetzt Akku aus! <lacht> so macht man das als professioneller YouTuber. Ein Akku aus, oder? Äh, <lacht> uh, Lukas, schickst du ihm nochmal eine? Nummer, no, no, ja. What? So, ich fahr jetzt da hin. Ja, ah, genau. Da. Du musst vielleicht noch zur Crew hinzufügen oder so ein Witz. Ach, ach, das hab ich vergessen. Ach. Ach. Ja, ey, da fuhr ja Turnschuhe. Ja. Der hat am Ende Radius schon eine Lastung, das ist gar nicht eine Lastung. Ja. Ähm, um, Mike Crew? Ja. Ist es ist, ist gerade dabei, Walter? Ganz gut gerade bei genau ähm, Ach, äh, oh. Ja, wo ist ne? er? Da fahren wir ja seitwärts. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, äh, kann der Walter meiner Crew an Also äh, kann der so einen Request senden? Also ähm, in die Crew möchte Walter, glaub ich glaube ich. Das muss man aber im Internet machen, auf dem Browser. Nein, muss man nicht. Das kann man in machen, glaube ich. Das genau. Find Crew heißt das. Ist. Du, schau mal, Walter, ob du Find Crew findest. Also im Social Blade. Er ist Im Social, Social, Club Social Club Overlay. Das ist in Position 1, oder? Genau. Und dann muss er auf Social gehen und dann auf Find Crew. Wenn er es auf okay. Englisch ja. schaut. Okay, Walter, Position 1. Kannst du das jetzt machen mit den Kontakten? Ich habe gerade irgendwie voll die Lags drin. Mhm. Das kann ganz gut sein. Und ich hab manchmal, ich glaube, ich muss äh, äh... so hast, er. Also, er muss jetzt meine Kuh an, an ihn weit schicken. Ähm, Walter, schau her, geh mal auf Position 1. Dann wirst du auf Social, da Und dann auf Freundschafts... Ja, Freundschaft hast du jetzt eh schon. Und dann... Crew finden, da unten. Du hast du das? Und du gibst jetzt Bread Eye, dann findest du die schon. Verschwind. <lacht> Und da musst das ist uns, äh, wirklich gut. So. Jetzt haben wir... Jetzt wir... Ich... Äh, wie heißt denn die Crew genau? Bread Slice. Red Slice gibst du mir ein. Lukas lass es einfach. <lacht> Car Derby. For, for meet, ich möchte auf die Rennstrecke aufgehen. Ja. Hast du gesehen Walter? Ja. Gut, äh, Lukas du musst jetzt, jetzt das ohne. Ja. Bei mir leckt es irgendwie ein bisschen. oder irgendwie. Ah genau, Walter CDI. Ich hab manchmal so senkrechte Streifen drin. Da weißt schon wenn das obere Bettler ein bisschen ist, schon weiter ist, ja, ist das untere genau. Und das geht kein Stück nicht, das Auto. Stimmt, ja. Boah, was hat da für Lecks drin, he? das ist ja Wahnsinn. Ja, noch ganz rund läuft's nicht, also es ist ja jetzt erst einmal einen Tag heraus. Ja, das merkt man. Ich glaube, ich muss meine Grafik-Sache ein bisschen rüberstellen. Mhm. Weil ganz 60... Äh, hast du zufällig Zufälle am Hals? Ich? Ja, aber ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe nichts gemacht. Du hast mich voll angeschossen, die Vollhang durch. Ja, aber das sollte wir doch wohl in GTA machen. <lacht> <lacht> äh, die fahren jetzt irgendwie wieder weg, nur Das ist Info. ja weil ich gerade weg so. Jetzt habe ich zwei Sterne, wieso? Ich schaue mal schnell meine Einstellungen durch. Da. Nein, es läuft nicht ganz so flüssig, wie es eigentlich laufen sollte. Eigentlich nicht. Gar. Es liegt alles Aber bloß ich an seh, dir. Aber GPU arbeitet an 100 und ich muss ein bisschen runtergehen. Meine arbeitet 92 oh, bis 100 Prozent. mein RAM ist bei 7, sonst was. Von 8 Von Uh, keine Ahnung, aber ja, plus 20 FPS das ist ja uh, irgendwie blöd. Ich mehr FPS-Zahl gar nicht, ich glaub, es wäre auf 9 und 10 oder so. Auf 8? Ja, komm jetzt! <lacht> <lacht> ah, man kann eine Race machen einfach. Mit einem Menü. Im Action Menü. menü mm, Ich schau gerade noch schnell durch, ey. Erweiterte Grafik. Ich muss wir schauen, ob wir irgendwo noch Schatten oder sowas außer können Ja, du kannst die langen Schatten außer da und die High Resolution Schatten kannst du da. Haben die bei äh, erweiterte Grafik drin, gell? Genau. Mhm. Ähm, hab ich eh heraus? Erweiterte Schatten habe ich noch nicht heraus. Die habe ich da jetzt mal vorher außer mhm. ah, Also für mich hat sich nichts geändert. Lag noch. Ja, ja, bei mir auch, oh, aber dafür schaut schön aus. Also. Oh, der oh, Rauch. Mein, mein, mein Systemmonitor hat sich aufgehängt. <lacht> das hat überhaupt nichts mehr. Stimmt mir mal, wen an. Ja, <lacht> wenn auch. Ja, wenn meiner so schnell war. Ah, jetzt. Bei mir bist du gerade Stieblin, by the way, gell? Ja, ich bin gerade. What's. Und ist der Walter drin jetzt? Ich schau mal. Der Walther ist auf Bullen am Haus. Okay. <laughs>